Weiter geht's mit Baba is You. Letztes Mal haben wir die erste Welt, die Seewelt, oder zumindest der See, fertig abgeschlossen. Hundertprozentig. Und machen nun weiter mit Welt 2. Einsame Insel. Uh. Okay, ist wieder ein Minimum von acht Dingen, die wir schaffen müssen. Und hier kriegen wir einen Bonus, ein, ein kleines Gedicht. Insel 0. Gedicht. Die anderen hatten das nicht mit 0. Rose is Red. Violet is blue, flag is win, Baba is you. Ach ja, und, und Wallstop. <lacht> und Wallstop. Okay, dieses Red and Blue ist, glaube ich, das macht, glaube ich, nichts. Denke ich mal. Ah. Nee, das hilft mir leider auch nicht. Ähm... Ja, wegen Wall to Stop ist natürlich auch ein Problem. Hm. Ja, jetzt bin ich halt die Flag, aber das hilft auch nicht. Ich muss das, glaube ich, so machen. Nee? Hm. Flag is you. Okay. Ich kann die Farben ändern. Ähm. Wall is red. Oder Rose is wall. Das hilft ja gar nicht, oder? Hilft das irgendwie? Was ich auf jeden Fall machen kann. Sind hier die Sachen bewegen? Ich weiß noch nicht, wie effektiv das ist, das jetzt so zu bewegen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Hm. Nee, doch, nee. Hm. hm, Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen überlegen. Rose is Wall. Okay, das hilft jetzt aber leider nicht. Boah, das ist... Das ist irgendwie richtig, richtig schwer. Mir fällt gar nichts ein. Mir fällt wirklich gar nichts ein. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich kann euch wirklich nicht sagen, was hier falsch ist. Das einzige, was ich noch probieren könnte, was mir einfällt, wäre Baba ist Rose zu machen. Das würde auf jeden Fall noch klappen. Und dann sterbe ich ja instant. Moment. Rose ist you. Jetzt bin ich die Rose. Und Baba ist Win. Ah. Puh. Wenn das schon so anfängt, ich glaube, die Welt wird nicht einfacher. Und vor allem nicht. Äh. Wenn die Welt schon so kompliziert aussieht. Das sieht aus, als wenn die überall in der Ecke noch mehr Level. Außer es sind wirklich nur diese. Ja, 10, elf Level. Oh, ich sehe gerade erst, dass hier in den Ecken so ein paar. Ja, also so ein paar Droiden oder so rumhängen. <lacht> Schweben ist das erste Level. Also, außer halt Gedicht, also irgendwo gab gab's das halt. Oh hey, das allererste Level aus dem ganzen Spiel. Nur diesmal haben wir Baba ist Flow, das heißt. Was? Ich habe ja so ein bisschen komisch rum, okay. Keine Ahnung, ich be einfach mal das Level. Ah, Baba ist float. Das heißt, ich bin über der Flagge und kann sie nicht erreichen, wahrscheinlich, oder? Äh... Hm. Okay, ich kann das hier trotzdem verschieben, auch wenn ich float bin. Äh, nee, Moment. Da oben macht es leider keine Veränderung, aber wenn ich Baba ist... Wall mache. Geht das? Achso. Ich dachte, dann kann ich mich bewegen damit als Ball. Nee. Baba ist stop. Bin ich jetzt immer noch? Ja, ich bin immer noch Floaty. Hm. Okay, andere Idee. Was ist, wenn wir Wall is Win machen? Na, wir können ja das hier ausmachen. Wir können ja hier dann... Die wall wegnehmen hier reinsetzen ich flaute aber immer noch das geht das gilt dann immer noch hm, wie wäre es wenn wir einfach nicht baba sind sondern wir sind die wall wall ist you ein moment bevor ich das mache das ist schon richtig so nur ich muss erstmal wieder flag aktiv werden das war falsch einfach nur wall ist you und reinlaufen. Let's go! Also mein Plan ist es für jede Woche, oder nicht jede Woche, aber für. Mich. Mein Plan ist es für jede Folge eine ganze Welt zu schaffen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Zumindest eine halbe Welt pro Folge würde ich schaffen. Und ja, warmer Fluss. Ballen wir uns. strengen wir unsere Gehirnzellen mehr an, damit das auch klappt. Baba is you in float. Also ich kann hier übers Wasser fliegen. Water is hot, Baba is melt. Aber ich floate, also alles okay. Skull is floated aber auch. Und ist defeat, das heißt, es ist auf meiner Ebene. Okay, das sagt man daran, dass man floatet, dass alles so, so ein bisschen wackelt, so hoch bewegt. Flag is win. Okay. Nicht mehr float. Ich verbrenne dort aber dann trotzdem. Aber ich kann doch Water is hot and float machen. Oder? Ja. Seht ihr, jetzt fliegt das Wasser über mir. Skull is the and float. Das können wir nicht ändern, aber wir können doch jetzt auf durch. Ja. Das war echt mega einfach. Okay. Oh nein, nicht wieder so ein Level. Kochender Fluss, ein extra Level. Ich hasse sie. Die sind so verdammt kompliziert. Baba is Few Float ist gleich Level, okay. Um, water is Water, lol. And hot. Baba. Melt. hot baba hey, yo baba du bist so hot okay wir sind flau das ist wieder alles so wie vorher wie immer bumm verbrennen war baba is melt mm, baba is wa nee water is water and hot Aber es melt and float? Das ändert rein gar nichts, oder? Weil ich bin doch schon die ganze Zeit float. Äh, nicht wirklich, nee. Das Problem, was ich gerade habe, ist, ich kann ja hier nichts wegnehmen. Das heißt, ich kann hier nur hinzufügen. Genauso auch hier unten. Hm. Moment. Ach so warte, das kann ich nicht mitnehmen. Das kann ich mitnehmen warum nicht also ich kann es auch nicht hier rüber bringen und hier irgendwas ändern hier kann ich auch nichts ändern also das einzige was ich machen kann sind diese fünf dinger hier irgendwie verschieben die oberen drei kann ich nicht verstehen weil ich dann instant scherbe ja ähm und das hier bringt nichts weil ich dann trotzdem nicht mehr die kontrolle habe was ich mir vorstellen könnte, ist Water is and hot melt. Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist halt das hier machen. Baba is melt and float. Aber es ändert halt eigentlich gar nichts irgendwie. Genau deshalb hasse ich diese extra Level, weil die viel zu schwer sind. Das ist bestimmt wieder irgendwas super simples und ich check's einfach nicht, oder? Aber hier ist auch so viel Platz hier oben. Vielleicht hat's da damit zu tun. Float and water is water. Nee, das macht keinen Programmier Sinn. Baba is melt and you. Hm? Aber das ändert irgendwie doch gar nichts. Hä? Warte mal. Float is you. Nee. Das kann ich jetzt hier wegnehmen. Baba is float. Moment. So, Baba is float. Dann komme ich ja da immer noch nicht durch. Ah, Moment. Jetzt kann ich das hier mitnehmen. Ne? Wegschieben. Boah. Okay. Aber es hat mich ja auch limitiert, was ich überhaupt alles machen konnte. Und zum Glück gibt es kein zweites. Okay. Okay, es läuft gut. Brücken bauen. Buddel und bauen, habe ich gehört. Brücken bauen. Sind wir ein Bridge Constructor? Text ist float. Okay, das heißt, ich kann das nicht bewegen. Doch, kann ich. Weil ich selber floate? Nee. Okay. Water ist sink, Hedge is stop, Baba ist you, Frag is win, Rock is push, ja, okay, das heißt, das killt mich, Water ist nämlich sink, mhm. also, das Water sink und Hedge stop ist, können wir nicht verändern, Texas Float können wir auch nicht verändern, wir können nur verändern, dass Rock pushes. diesen Stein da oben kriegen wir aber nicht weg, der, der, der ist da einfach nur so aus Show, der, der hat da... Der, der ist nicht wichtig für irgendwas. Der ist nicht wichtig für Blatt. ja. Äh Das Baba ist You können wir auch nicht weg. Das Einzige, was wir machen können, ist das You verändern. Zu zum Beispiel Push. Ne, Baba ist Push könnten wir machen. Wenn ich das hier richtig mache. Aber es bringt nichts, weil dann ist niemand You. Es sei denn... Seiten Moment, doch, das geht. Moment. Ich kann Baba doch pushen, weil.. Äh. Nee, verdammt, es geht doch nicht, oder? Rock is you. Baba ist push. Nein? Also ich bin jetzt auf jeden Fall ein Stein. Zwei Steine ineinander. Die instant kaputt gehen dadurch. Ah, nee. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Moment. Ich will nochmal zurück machen. Oh, jetzt bin ich Rock and Ah, Rock is you und Baba is you, habe ich jetzt hinbekommen. bekommen. Zack. Und durch. Ey. Okay. Hm, interesting, interesting. Brücken bauen? Weiß nicht, sag du es mir. Tun wir Brücken bauen oder tun wir keine Brücken bauen? Das ist das gleiche Level. Rock is float diesmal aber. Das ist der einzige Unterschied. Rock is float. Aber Text ist nicht mehr float. Aber das hat ja irgendwie auch gar nichts geändert Das war einfach nur zur Show. Okay. Das heißt, die sinken nicht mehr. Ah, ha, Denkst <lacht> du kannst du Ich bin jetzt wieder beide. Oder halt alle... 3, I guess. Wie wärs wenn wir das so machen? Ich habe eine Idee. Freunde, ich habe eine Idee. Und zwar. Ähm, machen wir das so. Ich will das windert wegnehmen. So machen wir das, genau. Win Es können wir nicht mehr gewinnen! Was zum. so? Okay, machen wir es anders. Machen wir es so. Zack. Jetzt können wir das hier mitnehmen, das Win. Und dann... So... Ist... Rock ist Win. Kann ich da reinlaufen, oder geht das nicht, weil er am Floaten ist? Um Floaten, es geht das nicht. Okay. Dann dürfen wir nur das IS wegmachen. Aber es war schon die richtige äh, Idee. War schon die richtige Idee. Das ist egal. Das ist nicht mehr egal. Das ist auch immer noch nicht egal. So. Äh. Funktioniert das trotzdem noch? Warte mal, ich mach nochmal zurück. Zur Sicherheit, dass ich Baba nochmal brauche. So, jetzt bin ich unterm Stein, ich verstecke mich da drunter. <lacht> so, aber jetzt können wir ja... Flag... Ja, okay, wir können aber Flag is you machen, theoretisch. Aber... So... Flag is you. Das ist aber nicht meine Intention. Ich will Flag is und dann win machen. Sich unterm Stein zu verstecken bringt jetzt auch nicht mehr. Flag ist und jetzt nehmen wir das einfach mit und dann haben wir doch gewonnen. Ne? So? Ja. Warum ist die Welt irgendwie gefühlt einfacher als die letzte Welt? Oder bin das nur ich? Oh, ich hab, ich hab nichts gesagt. Brücken nochmal das gleiche Level. Nein! Text ist float und Rock ist float. Okay. Aber ist das jetzt nicht eigentlich technically irgendwie das, nicht das gleiche? Ah nee. Texas Float bedeutet, dass ich das Wasser nicht kaputt machen kann, weil der Text überm Wasser fliegt. Mhm. Trotzdem kann ich die Steine steuern. Und rockus Float geht nicht weg. Das heißt, ich brauche Baba. Der darf nicht sterben glaube ich. Okay, gib mir mal die Steine. Die Rocks. The Rock. So, ihr dürft mir mal kurz die Sachen hier bringen. Hä, ja, aber habe ich nicht trotzdem dann schon gewonnen? Ah ne, die Flag ist außer Reichweite und die Rocks sind am fliegen. Das ist das Problem. Bob ist er ja nicht am fliegen, deshalb können er die nicht erreichen. Ähm, ja, eigentlich ist das halt, glaube ich, egal so. Könnte ich nicht theoretisch Baba is Win machen? So. Ich kann doch. Win is you machen. Ich kann Rockets Win machen, aber das hilft nicht. Ich werde es jetzt mal machen, aber es hilft nicht, weil ich kann diesen Stein nicht berühren, weil er fliegt. Seht ihr? Der fliegt. Das bringt also nichts. Ja. Oh, jetzt weiß ich es. Wir können doch Flag is Push machen, glaube ich, oder? Das heißt, wir holen die Steine wieder. Die Steine holen uns Flag. Äh, am besten gucken, wo ich lande. Was ich mache, vor allem. Sammel die mal so. Ich brauche nur Einstein eigentlich. Höh, Einstein, Höhe. So. Kurz sammeln. Versteck mich unterm Stein. Flag. Oh, das ist nicht gut. So. Flag ist Push. Ne? muss das ist von da hinten noch mitnehmen. Baba darf wahrscheinlich nicht sterben. Dabei. So. Gut sammeln. Ja. vielleicht ist Push. Okay. Das heißt ja dann, dass ich die Flagge die Flagge. Ja, genau, ich kann die mitnehmen. Und da habe ich es gerade ein bisschen falsch gemacht. Moment. Das heißt, auch dann ist die Flagge. Ja, gut, das ist natürlich. Das ist natürlich. doof. <lacht> ja, wir brauchen die Flagge, um zu gewinnen, weil die fliegt nicht. Ich dachte, die kann da durch. Ich habe eine neue Idee. Machen wir einfach als Stein Baba ist win. Ich glaube, das geht zwar nicht. Aber mir sind jetzt die Ideen ausgegangen. Ich pause es trotzdem. Ja gut, Baba steht jetzt halt leider mittendrin, ne? Das ist das Problem. Äh, Moment, ich schieb kurz Baba raus. Ah, Baba ist nicht push. Warte, mach mir erstmal Baba ist push. Ja damit ich ihn da rauskriege und dann versuche ich es mal okay genau so jetzt mache ich halt baba is win und weil ich am ach ich flote aber ja das ist ja halt das problem ich flote so ich bin jetzt wieder beides ja Flag is Rock is you, oder is win? Würde das funktionieren? Flag is Rock Is win? Ne, fliegen doch Rock ist Flag Na, jetzt habe ich es Ich glaube Rock is Flag, nicht Flag is Rock Moment, nochmal zurück Ganz weit zurück, bis es halt. Genau. Also. Rock. Wie nehme ich das jetzt mit? Ohne dass ich irgendwas da kriege. Moment. Äh. Rock ist. Ah, äh, das ist blöd. Warte, das muss kurz weg. Und im Moment machen es so. Rock is Flag is Win. Yes! Oh! Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge. Das war echt nicht einfach. Und sorry, falls du meinen Stuhl. <lacht> wow, wow, wow, wow, wow, wow. Da kommen noch einige Level auf uns zu. Die Siegesquelle kommt nämlich als nächstes dran. Hier sind wirklich noch irgendwie so sechs Level oder so. Oder sieben. Oder so. Was? Kork ist Kork. Ist Push. Ich glaube, Cork sind diese Dinger hier gemeint, die hier. Water ist Sink, texas Float, Baba ist hier und in der Mitte ist Win. Und Text Float können wir ausmachen. Aber damit killen wir Win, weil das übers Wasser schwimmt. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir können aber die Dinger benutzen. Erstmal. Um das Wind da raus zu retten, wollte ich sagen, aber das Ding muss. ich... Ja, doch, warte, ich weiß. Das muss auf die andere Seite wahrscheinlich. So. Ernsthaft? Ernsthaft? Wie dumm ist das denn? Also, sorry, das ist aber übelst dumm. Ähm, okay, was soll man von vorne gucken? Ich muss ja mit den Dingern diesen Win-Button da irgendwie befreien. Ja. Das ist ja so, so ziemlich meine mein äh, Ziel hier. Denke ich mal. Eine Siegesquelle. Water is sink. Gehe ich jetzt auch nicht weg. Kann ich das nicht so machen? Doch. Okay. Dann habe ich zumindest schon mal das Win rausbekommen. Ah, war's aber ich kann das wahrscheinlich einfacher für mich machen, wenn ich die beiden schon mal frei mache und das jetzt hier so verschiebe dann habe ich noch die Möglichkeit, die hier wieder rauszukriegen, die beiden. Ich kann Text wegmachen, nichts ist mehr float. Text is win. Doch. Das wird sein. Äh Moment. Mal außen rum gehen. Text ist Win. Hä? Aber hm? Okay. Funktioniert nicht, aber ist nicht schlimm. Weil ich sehe gerade, ich kann auch Water ist Win machen. Nur weiß ich nicht, ob ich das. Ob das funktioniert, weil Water ist ja noch Sink. Ah, verdammt! Ähm. Das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Baba is win? Ja, das zählt. Okay. Na gut, nehme ich an. Karte freigeräumt. Wir kriegen das zweite von den drei Dingern. Oh, zwei neue Welten kriegen wir da auch. Aber das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Wir gucken uns hier noch die letzten sechs Level an. Mitgliederversammlung. Okay. Welche Mitglieder denn? Wie gibt's da alles? Lass mal sehen. Oh, das ist ein Robot. Robot is you. Robot ist stop. Water is sink. Das Piepe ist stop. Wer sind denn Piepe? Achso, Pipe. Oh. Habt ihr nicht von mir gehört? Pipe ist stop. Das sind die Pipes. Das ist die Wand hier. Pipe. Uh, Flag is win. Baba is you. Wollen wir rüberschieben? Nee, so nicht einer von uns muss sich opfern lassen am besten aber nicht beide moment warum wo, wo alle beide gestartet okay, das ist ein problem weil eigentlich soll sich nur einer von denen opfern lassen und nicht direkt beide wie mache ich das jetzt oder soll ich das nicht machen? doch hm. Hm, Moment. Ich will nicht, dass die aufeinander sind. Ich will, dass sie nebeneinander sind, aber ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, so möglich ist noch an diesem Punkt. Hm. Ihr muss auf jeden Fall das Babatsu Issue kriegen und dann habe ich gewonnen. So ziemlich. Ja. So, das hier kann ich zwar machen, aber dann. <lacht> ne? das problem einer muss am leben bleiben und dann das baba schieben während der andere sich dort killt aber ich krieg das ich krieg das nicht hin dass da nur einer durchgeht ich krieg das einfach nicht hin die gehen da immer gemeinsam weil die immer beide auf der gleichen oberflächenlinie dings sind ja ich habe absolut keine ahnung also sonst bei den anderen leveln da hatte ich zumindest noch ein bisschen so experimentierraum aber hier kann ich ja gar nichts machen, ich habe das Gefühl, ich habe schon alles ausprobiert, was geht. Ich kann das hier zwar machen, ja. Oh. Mein Problem war, ich dachte, wenn ich Baba, das, das Wort Baba da irgendwie in die Ecke kriege, da ist es nicht mehr rausbekommen und dann geht das alles gar nicht mehr. Okay, ich habe die ganze Zeit so eine Blockade gehabt, die mir gesagt hat, nein, das darfst du nicht machen, probieren tust du es auch nicht. Okay. HALTE DEN DIEB! Oh, wird das hier ein Zeitrennen oder, oder was wird das hier? Skull is defeat! Pipe stop! Papa is you! Robot is move! Okay, den muss ich... Ah, den muss ich erwischen! HALT STOP! Ich hab dich! Okay... Ich weiß, was ich zu tun habe. Mhm, das ist schon mal richtig. Jetzt muss ich hier zum Win kommen. Ne, das war falsch. Oder? Ähm, Machen wir mal. Habe ich mal auf zu bewegen. Okay. Wie wär's mit Robot is you? Bam. Jetzt bin ich da Roboter. Da kann er nicht durch. Aber der kommt doch vorhin jetzt durch. Hä? Das check ich irgendwie nicht. Warte. Was ist, wenn er Baba is Move macht? Was passiert dann? Hä? Hm? Hä? Was zum. Okay, das war irgendwie gerade ziemlich weird. Whatever, egal. <lacht> so, das muss ich auf jeden Fall machen. Jetzt geht er da durch. So, sobald da durch ist, mache ich raus. Jetzt mache ich Robot Assume. Jetzt tue ich das Win hier raus. Ja, weiter habe ich nicht gedacht. Äh... Nee, jetzt müsste ich eigentlich Baba is Move glaube ich noch dazu packen. Moment. Ja, ich glaube, jetzt muss ich noch. Baba is... Move. Machen. Äh nee, du kannst doch. Du kannst noch... Move sein. Like it, move it, move it. Nee. Okay, ich habe eine Endlosschleife gemacht, aber... Helfen tut mir das auch nicht. Moment. Wie wär's, wenn wir das so machen? Jetzt haben wir nämlich zwei Babas, die ich beide bewegen kann, ja. Der eine kann sich hier. Oh, das muss ich dann machen, wenn der Roboter da hinten ist. Dann muss ich. Ah, aber jetzt habe ich es, glaube ich. Jetzt warte ich kurz, bis er da drüben ist Da, an dem Punkt So Und jetzt mache ich das gleiche nochmal So Denn der kann da jetzt das hier rausholen Den kann ich noch umbringen, den brauch ich nicht mehr Jetzt soll ich das winnen? Robert ist win äh, Ne, Baba ist... Win? Baba ist win? Kann ich das machen? Ich bin mir da immer sehr unsicher, ob das funktioniert. Aber. Weil entweder Baba ist jetzt die Flagge oder er ist halt. Er hat gewonnen. Okay, er hat jetzt gewonnen, in dem Fall. Okay. Gut. Okay. Kleiner Teich. Aber nur ein kleiner. Ein kleiner, aber feiner.